Als erstes bedeutet Open für mich, dass es bezüglich der Nachnutzung von Materialien keinerlei Einschränkungen gibt. Das heißt, ich darf es für jeden Zweck verwenden, für den ich das möchte. Außerdem heißt es für mich, dass der Prozess der Erstellung und Nutzung solcher Materialien offen ist. Das heißt, er ist nachvollziehbar für Leute, die sich dafür interessieren und er ist sogar offen dafür, dass sie daran teilnehmen können.